Lars Globisch, ich bin von der Bonprix Handelsgesellschaft MbH. Wir nutzen Printkomet seit 2011 in der Medienproduktion. Printkomet hat uns geholfen, bis zu 70 Prozent unserer Kosten zu sparen, gerade in der Multiplikation, weil wir auch in 30 Ländern aktiv sind und dort auch Publikationen haben. Und ja, Heute auf den Print Days bin ich wieder gespannt, die Vorträge zu hören, gerade auch aus anderen Branchen und auch nochmal die